Hallo, alles klar? Hi. Ich muss Sie mal kurz stören. Ja. Ella, ihr müsst die Dokumentation fertig machen. Wir können sonst nicht abrechnen. Ach so, und dann habe ich gesehen, dein Fach ist auch schon voll. Das hier sind schon die aktuellen. Wann soll ich das denn machen? Petra ist seit zwei Wochen krank. Wann? Ella, ich weiß, wie schwierig die Situation für euch ist. Aber ich kann die Sachen für euch nicht ausfüllen. Also bitte, tu mir den Gefallen. Tu uns den Gefallen. Okay? Danke.